Von wir unser Land, doch sie soll der Tod. Sie erfahren nun die Kraft vom ukrainischen Volk. Wir vernichten diese Orks. Alle Aggressoren, Bataillone, Erde fährt sich tot, Doch am Ende fällt der Feind zu Boden. Dieses Leid kam so bei Ghana nicht verschieden, Hier ist der Darm. Auf den Straßen, Monster riecht seine Familie. Nach den Schatten dieses Krieges scheint die Sonne über hier. auf russische Soldaten, weil sie widerlich sind. Und Wladimir Hitler, der Kinderblut trinkt, wirft seine Kinder in den Krieg, um unsere zu töten. Sobald dieses Schwein verreckt, geht es runter in die Hölle. Wir bringen sie zur Strecke, es gibt Schüsse aus dem Wallach, und sie sterben so wie Mücken, denn wir schützen unser Vaterland. Das ist für die Helden, ihre Seelen und den Frieden für die Freiheit unserer Kinder. Slava-Ukraine! Наступая, вы будете видеть наши лица, не наши спины. за землю нашу Слава Die Ukraine ist so und Volkshelden, die für ihre Kinder schon so lange an der Front kämpfen blieben in der Hammer, dass die Bomben in die Dächer krachten. Flammen gehen aus, weil sie weiterhin die Stellung halten. Russische Orks sind am Plündern und Morden, Sie verlieren ihre Panzer sein, drümmern am Boden. Sie verleugnen unser Volk wie die Grenze unseres Landes. Aber ganz egal, denn sie sind dieser Stärke nicht Mutter Russland, das Militär ist seine Hudenmutter. Ihre Kinder sind nur Säufergauner oder Kugelfutter, Vater. Ihr Flaggschiff fliegt zwei Ballistikraketen. Die Besatzung verbrennt. ist schon witzig zu sehen. Stehen gemeinsam für Freiheit als Einheit vereint. Jeder Feind wird besiegt. Mit der Erde vereint. Sprengen alle eure Ketten. Nur danach eure Panzer. Slava Ukraine! Die nach Russland. Если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, нашу жизнь, жизни наших детей. Мы будем защищать.